Das ist der Iconi Ortix von Caro für euch und was sich an dem Modell alles verändert hat, das erklärt uns jetzt unser Experte Norbert. Ein toller Alltagstrainer, der Caro Iconi Ortix. Er ist leichter geworden, er ist softer geworden, weil der Materialmix sich verändert hat und trotzdem 2 mm mehr Dämpfung. Das merkt man, also das spürt man wirklich sehr, sehr komfortabel und Caro hat über 100.000 Füße gescannt, ausgewertet und das Ergebnis ist wirklich ein anatomisch geformter Schuh. Das sieht man hier in diesem M-Block Schnürsystem. Also das passt sich hier dem Fußrücken sehr, sehr gut an. Und ja, auch das Ergebnis, diese Fulcrum-Technologie, dass Karo genau weiß, wie rollt der Schuh wirklich ab. Ein sicheres Abrollen, ein leichteres Abrollen und ein toller Alltagstrainer gibt es in der Form nur bei deinem Laufspezialisten. Viele weitere Informationen rund um die Themen Laufschuh und Laufen findet ihr auf